Das Besondere an Wahrnehmung Teil 2 ist diese, diese Vertiefung und die Kraft, dieses ähm, bei Teil 1 schnuppert man mal hinein, lernt eine neue Welt kennen und bei Teil 2 kommt man an und kann sie übersetzen und mitnehmen nach Hause und anwenden. Und da gibt es ganz viele Momente, wo man, wo man sich selber wo man selber eine Entscheidung für sich trifft und besonders einen ganz speziellen Moment und das hat so ein Gewicht und das wird so verankert im eigenen Körper, im eigenen Sein, dass das trägt man mit, das, das kommt mit, das hat einen Einfluss auf den Alltag, der enorm ist. Es war eine Erkenntnis, was ich gehabt habe auf Wahrnehmungsseminar 1, wo ich wirklich bemerkt habe oder gespürt habe, dass es möglich ist, Informationen zu bekommen, wirklich Informationen zu bekommen von anderen, ohne dass sie reden und ohne dass du sie überhaupt sehen kannst. Und das war für mich echt eine, also ich habe viel, viel danach verstanden, was in meinem Leben überhaupt passiert ist. Ja, besonders war ähm, mein, mein, ein, ein Tier zu entdecken, was, was mir gehört, sozusagen, was ich, was ich ähm, in Seminar 1 nicht gespürt habe, also das, meine Stärke wirklich zu äh, entdecken, zu erforschen. Ähm, Wahrnehmung Teil 1, ähm, zu Wahrnehmung Teil 2. Der Unterschied ist, ähm, also es war alles beides sehr lustig, aber in Teil 2 waren mehr Gefühle und hat man es gespürt. Ja. Mein persönliches Highlight vom Seminar Wahrnehmung Teil 2, das war zweifellos das Eisenstangenbiegen. man hat eine Eisenstange, die ist, das ist ein Baustahl, der mit 8 mm Durchmesser und man setzt ihn hier an. Und der Übungspartner setzt ihn in seinem Grübchen da an und man biegt hier, also angesetzt die Metallstange bei der schwächsten Stelle bei der Körper biegt. Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen. Es ist für jeden im Alltag, im Beruf, äh, zu Hause, in der Familie und im Freundeskreis sicherlich eine Bereicherung. An um, um Charlie schätze ich um, die Begeisterung. Je, jedes Seminar, um, jede Stunde, jede Minute. Ich habe so viel Respekt vor ihm. Um, er ist ein großartiger Mensch. Ja, der, der, der Charlie ist besonders. Ja.